Geschäftsfall 2 zur periodengerechten Erfolgsermittlung. Auch hier haben wir ein Datum angegeben. Und zwar bezahlt hier ein Mieter die, die Miete für die Werksgarage. Und, ähm, also haben wir hier einen, einen Ertrag. Und wir haben wieder einen Zeitraum angegeben. Und zwar diese Miete gilt dann praktisch für Dezember, Januar und Februar im Voraus. Also hier wieder altes und neues Geschäftsjahr. Und die erste Aufgabenstellung ist am 1.12. die laufende Buchung. Zu machen, also den Buchungssatz zu bilden. Das heißt, wir bekommen da auf unser Bankkonto 2100 Euro netto. Da müssen wir also den Bruttobetrag berechnen. So, 2100 mal 1,19 sind also 2499. Also Bank steht im Soll, 2800. Aktivkontomierung im Soll 2400 und 99 Euro. So, das Ganze an. Wir haben Miet, äh, Mieterträge 5400 EMP, netto 2100. So, und dann noch die Umsatzsteuer 4800 UST. Und es sind dann 399. So, soweit so gut die laufende Buchung. Jetzt nächste Aufgabenstellung ist, die Vorabschlussbuchung zu machen am 31.12., also hier auch den Buchungssatz. Dazu gucken wir uns erstmal den Geschäftsfall nochmal genauer an, und zwar Eselsbrücke, wenn ihr euch erinnert, nicht wir tun etwas, sondern ein Mieter von uns tut etwas, also er zahlt nämlich die... Die Miete und er zahlt diese Miete am 1.12. für die Monate Dezember, Januar, Februar im Voraus. Also Brücke im Voraus, da stecken die Buchstaben RA drin. Und wir sind passiv, also passive Rechnungsabgrenzung. So, was ist zu tun? Dazu zeichnen wir unsere Zeitgerade auf. Das müsste recht fix gehen, das sind ja nur drei Monate. Wir haben im alten Geschäftsjahr den Dezember und im neuen den... Januar und den Februar, also einmal ein Monat und einmal zwei Monate. Wir haben insgesamt 2100. Geteilt halt durch 3 mal 1. Na gut, sind 700. Und im neuen Jahr haben wir dann das Doppelte 2100 geteilt durch 3 mal 2 und das gibt 1400. So, jetzt haben wir folgendes gemacht, wir haben am 1.12. auf das Konto EMP als Ertrag 2100 Euro gebucht. Diese 2100 würden dann also im G&V landen, aber es gehören ja nur 700 da hinein. Das heißt, wir haben 1400 Euro zu viel gebucht, die müssen wir rausbuchen. Dazu wandert das Konto 5400 EMP in das Soll, das heißt, wir buchen 5400 EMP... Und das Ganze dann an die passive Rechnungsabgrenzung, nämlich 4900 PRA. Wenn wir die bilden, das ist ja ein Viererkonto, ein Passivkonto, also eine Ernährung im Haben. Das heißt, PRA kann hier nur im Haben stehen, und zwar mit dem Betrag 1.400, denn der Betrag gehört ins neue Jahr. Wichtig ist hier, wir grenzen hier keine Umsatzsteuer ab. Ja, genauso wie bei ARA, bei BRA nicht abgrenzen. Was würden wir im neuen Jahr machen? Da würden wir die passive Rechnungsabgrenzung wieder auflösen, die kommt in Soll und das Ganze dann an EMP mit eben 1.400 Euro